Ridesharing-Dienste, Shuttle-Dienste, E-Scooter, Carsharing, Bikesharing, Repair, Reuse, Recycle. Lokal, global oder glokal. leihen, Tauschen, Verlängerung der Lebensdauer von Produkten. Das sind ganz wichtige Elemente, die tatsächlich große ökologische Entlastungen bringen können. Auf den ersten Blick scheint es ja so, als wenn Digitalisierung und Nachhaltigkeit gar nicht so viel miteinander zu tun haben. Das stimmt aber nicht. Und es ist wichtig, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, dass man diese unterschiedlichen Facetten auch in ihrer Tiefe versteht. Die Digitalisierung ist eine Transformation, die sich auf alle Lebensbereiche erstreckt und unsere Arbeitswelt ist davon nicht ausgenommen. CO2 beim digitalen Konsum entsteht vor allem durch drei Hauptquellen. Wir sprechen ja einmal von den Datenzentren, den Telekommunikationsnetzwerken und den Endgeräten. Die Informations- und Kommunikationstechnologie haben Hoffnungen geweckt, dass dadurch Energieeinsparungen weltweit möglich sind. Insgesamt kann man sagen, dass analoges Lernen und digitales Lernen immer miteinander Hand in Hand gehen sollten. In dem Sinne ist es wichtig, eben sich vor Augen zu halten, dass man sich seinen Technologien gegenüber auch immer immer Zitatorisch verhält. Dahingehend würde ich sagen, dass unsere Generation eingeladen ist, Alternativen zu diskutieren und auch neue Produktionswege zu entdecken, zu entwickeln und auch vielleicht in die bestehenden Produktionsprozesse einzuführen. Es wird unsere Aufgabe sein, die Chancen der Digitalisierung klug zu nutzen für eine nachhaltige Entwicklung.